Ahmed Schick hat viele Menschen in der Türkei und auch außerhalb der Türkei beeindruckt, als er bei einer Anhörung vor Gericht ein flammendes Plädoyer für die Freiheit gehalten hat und mit diesem ganz besonderen Mut und mit diesem hohen persönlichen Engagement auch unter größter Gefahr hat er viele beeindruckt und steht stellvertretend für eine sehr schwierige Situation des Journalismus und der Medien in der Türkei. Er verdient deshalb ganz besonders diesen Preis und er verdient es auch freigelassen zu werden.